Ja, hallo, ähm, vorab erstmal in eigener Sache. Vor dem Donnerstag am 24. Februar haben wir hier uns hier als Friedensbündnis schon einmal getroffen ähm, und dort habe ich auch einen Redebeitrag gehalten. Ich habe ähm, für die antifaschistische Aktion lüneburg östen damals gesprochen und habe über Ursachen ähm, des Krieges ähm, gesprochen und ähm, unsere Perspektive dass man sich in dieser Auseinandersetzung nicht auf eine Seite imperialistischer Machtblöcke stellt. Ähm, diesmal spreche ich eher die Lösungsperspektive, ähm, die vielleicht wichtig wäre, an. Der Beitrag am 24. hat ähm, auf diesem Platz für einigen Unmut gesorgt und ich möchte hier an die Krakela einer Partei ähm, Appellieren, doch erst zuzuhören, dann nachzudenken und dann vielleicht ähm, seine Meinung kundzutun. Ähm, eine Partei, die aus der Friedensbewegung vielleicht kommt, ähm, sollte etwas mehr Respekt wahren. Das erwarte ich von euch. Ja, am 24. Februar hat das russische Militär die Ukraine angegriffen. Seitdem herrscht Krieg und das Putin-Regime versucht, die Ukraine zu besetzen. Der russische Staat hat die völkerrechtswidrige Militäroffensive gegen die Ukraine gestartet, welche immer mehr Opfer fordert. Es droht eine Katastrophe, deren größte Opfer und Verlierer die Menschen dieser beiden Länder sein werden. Die russische Regierung muss die Friedensrufe auf den Straßen seines Landes hören, und die Angriffe auf die Ukraine umgehend einstellen und all seine Truppen zurückziehen. Die Menschen dieses Landes haben das Recht, fernab vom Schatten der Waffen über ihre Zukunft selbst zu bestimmen zu können. Alle Konfliktparteien müssen sofort die Waffen niederlegen und zur Waffenruhe übergehen. Das Aufeinanderprallen verschiedener imperialistischer Projekte und expansionistischer Träume bringt nur Zerstörung über die Menschheit und führt die Welt und die Völker in die Katastrophe. Deshalb lehnen wir alle Legitimationen, Argumente und Rechtfertigungen der verschiedenen imperialistischen Lager für den Krieg ab. Der Angriff auf die Ukraine ist sofort zu beenden. Wir wollen jetzt nicht in einer Stock Schockstarre verharren, gebannt auf eine weitere Eskalation gucken, das Denken einstellen oder in einen nationalistischen Taumel und Kriegshepse verfallen. Wenn es heute eine Zeitenwende geben sollte, dann muss es eine Zeitenwende für Frieden und eine andere, eine bessere Welt geben. Wir rufen daher alle Gleichgesinnten auf, sich jetzt dafür einzusenden, einzusetzen, dass die Welt in einen neuen Gesellschaftsvertrag, in die Menschen, in die Beschäftigung, in die Ökologie und in den Frieden investiert. Frieden statt Krieg, soziale Gerechtigkeit statt Aufrüstung, die Geschwisterlichkeit der Völker statt Rassismus und Diskriminierung, Demokratie statt Unterdrückung, Gleichheit statt Ausbeutung. Ich habe es letzten, äh, vorletzten Donnerstag schon gesagt. Der Krieg in der Ukraine ist ein Krieg zwischen den kapitalistischen Zentren. Ein Krieg zwischen den vermeintlichen Herrschern der Welt. Das ist nicht unser Krieg. Es ist ein Krieg gegen die Lebensbedingungen und Interessen der Menschheit. Doch es geht uns gar nicht darum, eine Seite der Schuld zu ähm, für den Krieg zu geben. Eine Wahl zwischen den imperialistischen Machtblöcken steht für uns nicht zur Diskussion. Es geht nicht um Staaten und deren Propaganda, die ihre jeweils eigenen neoliberalen Interessen verfolgen und von Rassismus und völkischer Ideologie geleitet sind. Wichtig sind jetzt die Stimmen aller, die für Selbstbestimmung und Freiheit kämpfen, egal ob sie in der Ukraine, Moskau, Afghanistan, Kurdistan oder sonst wo auf der Welt zu Hause sind. Wir sind davon überzeugt, dass die Lösungskraft für ein friedliches Zusammenleben von der Gesellschaft selbst ausgeht. Die ukrainische Gesellschaft hat es mit ihren Volksaufständen immer wieder geschafft, auf die Politik Einfluss zu nehmen und so auch 2014 die Regierung Janukowitsch gestürzt. Die Ukraine verfügt durchaus über ein großes demokratisches Potenzial. Die kurdische Freiheitsbewegung hat als Lösung der Konflikte der Welt Selbstbestimmung und Demokratisierung formuliert. Der demokratische Konföderalismus einer gesellschaftlichen Selbstverwaltung für eine Gesellschaft ohne Staat ist ein Vorschlag des kurdischen Vordenkers Abdullah Öcalan. Nach seinen Ideen sollen sich die Menschen der Gesellschaft sich selbst als demokratische Nation konstituieren, ohne sich dabei auf Macht und Staat zu stützen. Für ein demokratisch organisiertes Zusammenleben der verschiedenen sozialen, ethnischen und religiösen Gruppen. Gerade für eine vielfältige Gesellschaft wie die Ukraine zeigt seine Analyse einen Ausweg aus Nationalismus und Krieg. Dieser Vorschlag, der aktuell unter anderem in Nord- und Ostsyrien umgesetzt wird, basiert auf den Werken der Basisdemokratie, Frauenbefreiung und Ökologie. Er bietet nicht nur eine Alternative zu den derzeitigen Versuchen faschistischer Gruppierungen in der Ukraine, diesen Krieg zu vereinnahmen. Wir sehen darin auch einen ernsthaften und emanzipatorischen Ausweg. Aus der Krise des patriarchal-kapitalistischen Weltsystems. Die Versuche der kurdischen Freiheitsbewegung, eine demokratische und selbstbestimmte Gesellschaft aufzubauen, werden seit Jahrzehnten durch den türkischen Staat bekämpft. Die Türkei führt einen völkerrechtswidrigen und verbrecherischen Krieg gegen die Kurden. So werden zivile Siedlungsgebiete bombardiert, Menschen vertrieben und ermordet und Gebiete in Syrien und im Irak durch die Türkei besetzt. Bei diesem Krieg werden seit Jahrzehnten deutsche Waffen durch die türkische Armee eingesetzt. Und gerade erst hat sich die deutsche Außenministerin mit dem türkischen Außenminister getroffen und eine starke deutsche Partnerschaft betont. Eine Partnerschaft mit einem faschistischen, kriegstreibenden Staat, der seit Jahrzehnten einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg führt. Hier zeigt sich eine heuchlerische Doppelmoral der Herrschenden und vermeintlichen Friedensfreunden in den Regierungen. Doch lassen wir uns von alledem nicht beirren und halten wir an unseren Zielen für eine bessere Welt fest. Angesichts der Krisen der Welt bedarf es, einer, bedarf es neuer gesellschaftlicher Vorstellungen. Jenseits eines nationalstaatlichen Gewaltmonopols, Krieg und Ausbeutung. Um die Entwicklung von Werten für ein friedliches Zusammenleben, weitergehender Demokratisierung, Lösung der sozialen und ökologischen Probleme der Gesellschaften und einem Leben ohne Dominanz. Diese Botschaft, die auch Abdullah Öcalan formuliert hat, sollte verbreitet werden. Heute mehr denn je. Kämpfen wir gemeinsam dafür. Lasst uns die Zeitenwende für eine Welt des Friedens und der Freiheit einläuten. Hoch die internationale Solidarität. Vielen Dank.